Einen wunderschönen guten Morgen. Apple baut seine Fotobibliothek für zwei Arten der Benutzung. Mit und ohne iCloud-Fotos. Für andere Dienste oder Computer mit anderen Betriebssystemen dann bemüht man separate app store Apps. Die Fotobibliothek, die ist dann lediglich eine Datenbank. Je nach Hersteller schwankt jedoch die Softwarequalität dieser dritt -Ups. Und auch deshalb pflegt und hegt TouchByte aus Hamburg seine App Fotosync, bereits seit über zehn Jahren.